Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker, beziehungsweise auf Zuckerpopel. Und ja, heute mache ich ein bisschen mehr mit Infos und so. Das ist nicht äh, ein normales Video für euch heute, sondern mal was anderes, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Ein bisschen was zu quatschen einfach. Es wird nicht lange gehen. Und das Ganze geht eigentlich heute ganz einfach nur darum, dass ich euch informieren wollte, dass ich erstens... Meinen Kanal umbenannt habe, weil ich mich mit Popel mit Zucker einiges weniger identifizieren kann als mit Zuckerpopel, vor allem in letzter Zeit, weil Zuckerpopel passt einfach besser für mich. Auch Twitch heißt so, ähm, mein Zuckerpopel-Live-Kanal, wo die ganzen Twitch-Streams hochkommen, heißt so. Ich fühle mich einfach wohler, wenn das Ganze alles so heißt. Auch Twitter heißt zum Beispiel so. Nur Instagram nicht, da könnte ich vielleicht oben dann mal schauen. Äh, aber für mich ist Zuckerpopel halt einfach viel Passender als Popel mit Zucker und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich mich jetzt umbenenne. Ansonsten bleibt alles gleich, einfach nur aus, aus Info. Punkt 2 ist, dass ich viel mehr auf Twitch streame jetzt wieder. Beziehungsweise anfange. Nicht viel mehr momentan, weil ich noch Schule machen muss. Aber ich habe es hingekriegt, dass ich wieder auf Twitch streamen kann, indem ich es nicht über Elgato, sondern OBS mache. Momentan bin ich also dran, Dead Space 1 durchzuspielen. Die letzte Session ging etwa 5 Stunden. Ich habe das ganze, das halbe Spiel durch, etwa mit einem Plasma-Cutter, also mit der ersten Waffe, die man findet. Ich werde ein bisschen auf Erfolge spielen, aber nicht extrem, einfach dass ihr das wisst. Das heißt aber, Twitch wird wieder ein bisschen aktiver abends, vielleicht am Wochenende auch mehr. Also, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich auch klar reinschauen. Ich werde viel mehr streamen und dann rum editieren für Videos als vorhin. Und Pokémon ist das einzige, was ich in der Main-Story noch nicht streamen werde. Einfach aus dem Grund raus, weil ich momentan so viele Videos im Voraus habe, dass ich die Folgen nicht so raushauen kann, dass wenn ich streamen würde, es erst dann weitergeht. Außer ich mache eine ewig lange Pause, vielleicht dann. Also kommt darauf an, wie ich trainieren muss, jetzt mal schauen. Aber im Allgemeinen werde ich jetzt davon ausgehen dass Pokémon erst dann streamt, wenn wir ins DLC 1 kommen, nachdem wir eine Pause gemacht haben. Momentan also, Dead Space 1 geht sicher weiter auf Twitch und wahrscheinlich auch die Story-Modes von zum Beispiel COD, von Assassin's Creed Brotherhood dann als nächstes. Ja, ich habe Assassin's Creed 2 durchgespielt, die Folgen kommen, das ist eigentlich das nächste, was die nächsten Tage hochlädt, ist nur noch Assassin's Creed momentan, Pokémon eine Folge dazwischen. Und dann Ende Januar kommt nochmal eine Pokémon-Folge dann. Aber so wie es aussieht, ist der Rest des Monat vor allem mit Assassin's Creed 2 gefüllt. Dann würde ich euch gerne nochmal kurz daran erinnern, dass der Zuckerpopel Live Kanal, wie gesagt, alle Video Videos hat, die ich irgendwie mal gestreamt habe. Ich kann ja die Streams darüber laden. Dann kommen die Uncut, einfach so wie sie sind, von Twitch auf YouTube raus. Und werden da datiert, hochgeladen und veröffentlicht, dass man alle Videos hat, die ich irgendwie gestreamt habe. Und wenn das funktioniert, dann würde auch Sword Art Online zum Beispiel endlich weitergehen. Da bin ich irgendwo in letzten DLC hängen geblieben, weil Elgato nicht mitgemacht hat. Das war tatsächlich ein Grund, wieso ich das DLC nicht angefangen habe. Einfach weil Elgato nach einer halben Stunde Stream plötzlich abgeschmiert ist und meinen kompletten PC runtergerissen hat. Und dieses Risiko wollte ich halt nicht eingehen weiterhin. Ich habe es zweimal probiert, es ging zweimal nicht, deswegen habe ich es sein gelassen. Sword Art Online wird also auf jeden Fall auch irgendwann weitergehen. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wann. Ich müsste mich aber dann wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ist aber nicht so kompliziert, eigentlich habe ich gemerkt, letztes Mal es ging... Aber das wäre auf jeden Fall etwas. Zusätzlich bin ich zum Beispiel noch Pokémon Quest am ähm, weitermachen. Und ja. Übrigens, dieses Video, das hier im Hintergrund seht, das ist ein Ausschnitt aus meinem Dead Space 1 Livestream. Das komplette Video mit Betonung, natürlich, mit Vertonung und Kommentar natürlich findet ihr auf Zuckerpopel live. Und momentan noch auf Twitch, das ist ein paar Tage online da. Ja. Aber wie auch immer. Ja, dieses Umbranding von Popel mit Zucker, Zuckerpopel wird ein bisschen dauern vielleicht, aber... Ich, vielleicht vergesse ich einfach einige Kanäle, aber ich probiere daran zu denken, dass ich alles habe. Ja, dann danke ich euch mal ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch trotzdem noch viel Spaß hier auf Zuckerpopel und bis zum nächsten Projekt, vielleicht auch schon morgen mit Assassin's Creed wieder. Cheerio!